doch mal was in Star Wars. Ich habe nur das erste gespielt bis jetzt und kurz in ähm, das Ding reingeschaut. Den Exodus mal als ich es vorbestellt habe damals. Und Zeit dann nie gespielt. Ich weiß nicht, inwiefern sich das Spiel von Originalen schon untersche unterscheidet. Aber also ich würde sagen, das ist mir überraschen. Wir werden den Kapitel eingeteilt. Audio, voraus Untertitel, ja. Hinweise können wir machen bei mir aus. Normal. Deutsch, Deutsch. Zielmodus halten unbedingt. Ja, ich muss halten. Roller, Vibration, ruhigere. mittel, mittel, ja. Ja, mittel. Bewegung, linker Stick, ja. Zielen ist L2, R ist, äh, Schießen ist R2, Ausrüstung das ist okay, das sieht gut aus. Knappe, die Kämpfe sind tödlich und Tarnung ist nicht so einfach. Die überlegten -Spiel das ur ursprüngliche 20, 20. das ursprüngliche Horror-Erlebnis für Metro 2020. Das wäre halt schon geil, das Horror-Erlebnis, aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich glaube, ich müsste Spartan spielen. normal. Normal ist wahrscheinlich easy. ich habe Oh, die soll Fresse halten. So. Das Bild kaum noch zu sehen ist. Aber ein bisschen heller, dass man das auch besser sieht. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen riesige alttraumhafte kreaturen die selbst den größten menschen überragten unheimlich wie ein mensch der von innen nach außen gekehrt wurde monster die geboren wurden um uns zu vernichten es hieß es seien unglaublich stark und übernatürlich böse und dass sie mit ihren bloßen pranken einen menschen in stücke reißen konnten das sind alles lügen das ist viel schlimmer. Ah, ja. Die Wahrheit ist noch viel also, schlimmer. Als ob ich es gewusst hätte. So ein Zufall. das im ersten Teil auch. Bin mir gar nicht sicher. Tja, ich habe früher in der Nähe gewonnen. Vor dem Krieg meine ich da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. <lacht> Was für ein? Sind das kenn ich eben. Nicht. Was ist passiert? Hmm. Ja, okay, also sie haben mehr eine eigene Geschichte geschrieben hier drin, statt eine durchführende wie im Buch und im Spiel. Also es wird anders sein, ich muss ein bisschen leiser Ich werde schon sterben können, wenn ich es verkackt Ups Wir haben Excom wipes Ich bin's, Karl. Albträume, was? Kein Wunder. Nach allem, was du durchgemacht hast, hör zu. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Carl. Zum Teufel bist du hier gekommen. Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment! Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst, aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden! Das ist eine geheime Basis! Du dürftest nicht einmal hier sein! Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Oh. Mach dich bereit, Artyom. Okay, also. also wir kriegen wirklich einen zweiten hey, bang, Teil. Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und atmen. Ja, wir sind auf der Seite von Artyom, was sich dann eh schon vom Buch unterscheidet. Weil im Buch war... Homer, also der wie richtig ist, der Homer, der uns begleitet hat. Also im Buch. Immer zuerst. Ja, passt. Wie besser. Der hat entdeckt. Ein seltsamer Ort, dieses D6. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt so große Bunker gebaut wurden. Der Bau begann zu Stalin Zeiten und lief weiter. Hallo Artjom. Artjom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle einen Rentner. Ja, damit du nicht weiterredest natürlich. Haben. Na ja, Scheiße! Wo hm? die reden so viel. Äh. Oh, ich höre den gar nicht. Ich ist viel zu viel. Ja, hallo. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt müssen wir dich jetzt wow. mal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt... und mal kurz. Audio. Maske machen. Es ist zwar schon Hilft nichts. Aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist ein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, Normale Munition oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Ah, gut, toll. Okay. Wir haben gar nichts mehr. In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Wummen aus. Nimm die, die du möchtest, und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Möchte ich das? Ja, führen in der Regel bis zu drei Wachen mit sich Aktion. Und welche, dass sie die ganze. Aktion Man hat eine hohe Feuerrate also überhitzt schnell? Ist gut. Das Ziel weit gew Okay, wir haben eine Sniper. Kalaschnikow oder oh, eine RPK? Große Reichweite ziemlich <lacht> ist ziemlich. Lässigkeit Ich weiß nicht. Große Reichweite. Aber wir haben schon. Die Astrophäer schon. Wahrscheinlich wühle drei Waffen aus. Trotzdem ist es mal schon. die Munition. Oh nein. probiere diese Waffen aus. andere Hey Arzios, zeig mir mal was du... Probier mal die andere Waffen aus, die du ausgesucht hast. Wir sind mitten auf die Brut der normalen Attrappe zu schießen. Guter er schon. Jetzt schießt auf die Attrappe mit Rüstung. Bemerkst du den Unterschied? auf Schmerzverrückung, um zu durchdringen. Du hast zu sehen, wann du auf ein Ziel mit Rüstung bist. Probier mal ein Das ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied bemerkt? Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder zu Miller Mit Sicherheit verstrachten. Niemals die Basis ist Will auf die Gruppenanführer zu sagen. Es wird eine große Versammlung. Bitte Lass mich in Ruhe ich habe jetzt ein Logiker. Ah, jetzt. Schenk diesem Clown keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Hast du von Lesnitsky gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Ach, scheiße. Was zum Teufel hat er getan? In Ordnung. Gehen wir. Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefühlt, was sie im Jenseits brauchen konnten: Waffen, Gold, Streitwagen die hätten ihre Frauen und sklaven geopfert um ihren herren selbst im tod zu dienen erinnert mich an diesen bunker lass den scheiß ich weiß nicht wie gut es kommt einer so hier labert die in D6 sind wie etwas das ein eroberer übers grab hinaus mit sich genommen. Jetzt endlich auf, oder was? Hey! Ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war weg. Scheiße! Und was war drinnen? Chemische Waffen. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Es wird mir wegen Lesnitzki noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. In Ordnung, gehen wir. Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber das ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, Riese und Ausgänge. Und trotzdem, eine Basis von der der Orden jetzt haltet. Ich frage mich gerade, ob der Kompass mein Ziel ist oder wirklich nach Norden zeigt. Wahrscheinlich Ziele. Also der grüne Pfeil ist schon im Norden, aber wahrscheinlich zeigt er mir Ziele an. Ah, das kann aber wichtig sein mit dem Luftzug vielleicht. Der Was, wenn Sie uns nicht Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins, wir, dass wir inkompatibel waren, Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht, eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja, an der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. Kahn hat einfach Ahnung, glaube ich. In Ordnung, Artyom. Und Sie, Kahn? Habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Kahn, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen besten. Anna! Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschütze? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Halten ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Kahn hinaus. Artyom, das ist eine letzte Chance auf Vergebung! Und dann auf diese Albträume loszuwerden. Toriska. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf. Und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir. Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schmerz spüren kann, dann vergiss nicht, ihn mit einem Kopfschuss zu erledigen. Oh, ich bin zu weit gelaufen. Wir vermuten jetzt, dass Lesnitsky ein Schläfer war. Aber wir haben noch nicht überprüft, wer ihm Befehle gibt. Ihr Job ist es, ihn abzufangen, bevor er den gestohlenen Behälter abliefern kann. Verstanden? Jawohl! Wenn Lesnitsky mit dem Behälter entkommt, besteht ein Risiko für die gesamte Metro. Wenn Sie ihn also nicht lebendig fassen können, dann bringen Sie mir verdammt nochmal seinen Kopf. Jawohl, wegtreten. Ja, okay, das ist... Also, wie das jetzt ich werde die nicht alle vorlesen jetzt. Na du? Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Ein Deutscher probiert russischen Akzent zu machen. Schon, Würdest du diese Dinge in den Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen... Und auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Sei ein brabes kleines Versuchskaninchen. Die ist immer so nett zu mir. Sympathische Dame. Kann ich rennen? Aber ich habe jetzt hier keinen Bericht gesehen. Hier geht es für uns nichts mehr zu Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Kahn dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Jo, dann gucken wir mal. Okay, hier steht, wir haben 31 Kapitel vor uns. Das sind einige. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. Ich glaube, jetzt kann man das mal machen so. Nest der Schwarzen geschickt hat. Das ist ein gutes Ohl Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz. Nicht auf für mich kann an. Das ich dabei durch, so, Tolle, das nennen. Tolle Frau. Die will ich haben. Ja, mal gucken dann. Äh, hallo. Danke. Geh nach rechts. Links ist eine Sackgasse. Normalerweise heißen Sackgassen immer irgendwelche Secrets. Hier nicht. Aber ich kann nicht rennen. Reine Knopf. Das sprintet halt echt nicht. Okay. Nein, nur dem, na. Das wollte ich nicht. Setz deine Maske auf. das. Okay, wir müssen schauen. Wir haben eine Zeitbegrenzung. die Tochter von Miller, oder nicht? Hilf mir hier mal. Ja, die klärt sich Artyom um noch. Nee, warte mal, er hatte schon eine Frau. Ja, die sind schon lange. Ja. Schussposition, Er lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Ich glaube, wenn die Schatten hier so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir halten kontakt Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur in Stellung. Da, wo das nicht mal immer noch was. Und wir sind eine tolle Wüste hier. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist seltsam. Das könnte nach. Ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Recht von dir. Ich arbeite dran. Lass ihn nicht Was sind sonstige hässliche Viecher? Da ist noch einer. Das Geheule war ärgerlich. Vielleicht kommen noch mehr. Schlaf rein. Okay, wir kriegen also von Anfang an Arena-Kämpfe reingedrückt. Kann das sein, dass ich letztes Mal auf Hard gespielt habe? Minuten. Ich glaube, ich kann ihn sehen. Etwa Ich, ich, ich werde nicht erschießen. Ich werde ihn nicht erschießen. Abgesehen davon, dass ich nicht mehr weiß, ob ich es geschafft hätte, aber ich will nicht erschießen. Oh nein. Ah, das vierte Reich, okay.